Ja, hi und willkommen. Mein Name ist da, Nero und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ganz schön Impact. Ja, es geht wieder ein bisschen weiter und... ja Ich habe mir mal vorgenommen, ein bisschen mehr heute hier zu erreichen, anstatt hier nur sinnlos durch die Gegend zu rennen. Mal gucken, ob ich da auch einhalten kann. Warum ist die Kamera gerade so nah? Hallo? Okay. Ähm, wir müssen uns immer noch hier um einen Tempel kümmern. Machen wir das mal. Wo ist der? Da? Ich nehme an, da. Okay. das oh, lass mal. Gut, warte mal, soll ich vielleicht hier das Eisen mal hier reinpacken? Ich habe bestimmt was, ne? So. Äh. Zeit mal. Äh. Kann ich alles nicht herstellen? Das kann ich erstellen Okay, so viel dazu. Aber ich muss ja halt noch daraus wollen. ich gar nicht gemacht. Ja. Okay, da war ich wahrscheinlich voll die krassen Sachen, ne? Oh Na gut, so viel dazu. das kann dann kümmern wir uns um den letzten Tempel. Er ist da hinten. dauert ein bisschen, bis wir den erreichen. Aber okay. Und von mit ihr herum oder ihr. Nie aber da ich noch nicht die ultimative Fähigkeit oder so gesehen, ne? Okay. Also nicht. Er ja, wahrscheinlich wieder gesighttracked von allen Möglichen. Wie zum Beispiel hier diesen Äpfeln oder was auch immer sein soll. Der macht Frucht. schon irgendwann werden wir die dinge auf irgendwann brauchen ich bin mir ziemlich sicher schade hat ja als eins damit also ja was irgendwann heißt so du brauchst das und das und das zu machen da soll mich halt lieber jetzt schon mal ein richtig so fangen ich meine das konnte ich mal Stärkungserz. Okay, Abenteuerfangsgrund, die kriegen wir durch Thron. Ja, schaden. Ne? Aber wir bleiben auf dem, auf dem äh, Weg. Was man Kann ich die Sachen kaputt machen? So. Also Büsche kann ich nämlich kaputt machen, glaube ich. Ja, was ist das da? da hinten sich schon mal der truhe Die möchte ich vielleicht haben. eigentlich kann ich nicht so erledigen aber so groß <lacht> oh, fleisch sehr gut das füchse haben ein nichts getan und dann komme ich auf einmal da vorbei und oh, die kaputt da ist so ein stern auch so ein teil ne? wenn wir auch auf Karte angezeigt oh, okay <lacht> oh gott äh, ja höchste truhe Meines Abenteurers. Bei der Arztkrug. Da hinten habe ich schon, ne Fliegen wir mal runter Oh, ja ich kann den in der Luft angreifen. Nur wenn ich so am Gleiten bin, ist schon mal gut. vielleicht nicht schaden die sachen hier zu sammeln kann ich auch ausgehen oder so irgendwie mal versuchen jetzt zu bearbeiten oder so Was ist das sich ein stück hähnchen verwandelt glaube ich ja cool hat goldfisch kraut oh nein wollte ich auch abschießen <lacht> gegner weg super leiter elektronische stellen was auf ich unter strom aus allem wesen wirkt Elektroschaden zufügt. ja ich werde das als über rausfinden so weil ich wieder ein abenteuer daran. ich weiß nicht genau ob ich dadurch was bekommen aber Oh nicht, nein. da? ist ein Feuer. Also eine Flamme oh. kann mit Pyrofähigkeiten entzündet werden. Wow, was? Okay. So, ich habe da hier so eine Angriffsfähigkeit. Äh, irgendjemand war da hier Angriff. Sie war glaube ich mit Verteidigung, ne? Äh, ingabe der markt stellt bei einem perfekten das mit der wahrscheinlichkeit von 12 prozent der zweifacher trag okay defensive ja, dann gucken wir mal. werde ich doch bestimmt haben ne? Nö. also ja habe ich aber kann ich nicht zubereiten glaube ich ein abgeschlossen aber also das auch so ein timer oder was wurst verarbeitungszeit 20 minuten mal eine zubereiten eine wurst so, hat hier irgendjemand weil es mit etwas glück besondere gerichte dann macht das mal also ja was äh. äh. gehen wir ein neues gericht wegen so was dann muss ich damit der ja meistern. Hm. Na komm. Nur ah, nichts gebracht. Okay. Was ist das hier? Boomen und Fleisch. Oh, Steak. Kochkunst, 1 von 5. Etwas Glück, bessere Gerichte. Ja, warum nicht? das habe ich gesagt? Wir gehen zu den letzten Tempel, ne? Naja, jetzt sind wir ja schon wieder gesagt weg mit Kochen. Es tut mir leid. Aber es gibt halt so viel zu tun, okay? Ja. Und von freigeschaltet Ah, okay weiß nicht genau was das noch bedeutet zubereiten da kann ich jetzt okay also nicht ah, da kann ich dann irgendwie so im hintergrund laufen lassen aber oh, was ist das denn hier das ist was was neu Genau, irgendwie ein anderes hergestellt glaube ich Im Inventar. Kann ich ihn nur aus dem Menü raus aktivieren die Sachen. Hm. oder oh, ist ein bisschen stärker. spezial Spezialzubereitung. Cool. Okay, gut zu wissen. Kann man also stärkere Gerichte also bekommen. Ne? Ich dachte, dann kann man neue Rezepte oder irgendwie so lernen. Was ist das? niveau Granum hinterher sehen sie mal wenn du dich dann noch ein will wenn es du sogar ein windfeld erzeugen ah, du bist mehr weniger ausdauer verbraucht doch halt dass so ein feuerding das wir beim tempel gefunden haben ne? so, warte mal da ist eis die alle aktivieren was das das blitz oder? Mich da hochklettern. Damit so, eine war eins, ne? Bringt doch bestimmt wenn ich das mache, ne? Ja, so, meine Truppe ändern. Äh Nehmen wir mal sie raus. das will be interesting. Dann machen wir das an. Aha, guck mal. Da oh. ja, habt ihr den gesehen, der war gut. Wer voll Truhe Die man so Ausbilder dass der ist wieder irgendwie so was ich auslösen kann der artefakt oder da so, ist das weitergehen wo wir jetzt wieder gezeigt werden man hier und da ein paar sachen einsammeln ist ja nicht schlimm aber wenn wir den ganzen part ist was erreicht habe lass mal wo oh, ich sehe schon wieder Sachen auf der karte oh. ist es is das ist eins dieser dinge Dinger, die ich schon aktiviert haben ne? so, so Eisen erst sammeln, kann ich Schaden, ne? Aber trotzdem. Hi. Gott. Äh. gedrückt? sagen kann sie unendlich angreifen damit Was passiert wenn nämlich angreift während ich da mache Keine ahnung Tschüss. So, bis jetzt ist das spiel noch unglaublich einfach muss ich jetzt sagen ja, vielleicht habe ich wieder zu hohe anforderungen oder so ne? neue nachricht war das hier nochmal? soll das sind diese Dinger, die Wetter erzeugen. So, was ist das hier? Schon wieder ein Pfund. Oh, wat, was ist das denn nice? alles? Dankeschön zur Servereröffnung. Da sind schon wieder voll zu viele Sachen, die ich hier bekommen das Ist das nicht hier für die Gachos? 1600? Ich habe. Äh, Na voll, die... Na, voll die krassen Sachen, die ich hier bekomme. Klee. Wer ist Klee? Ja, nicht die Sachen für Gebete. 1000. Nee, das ist das hier. Hm. Wofür benutzt man das? so Sie ist klein. Wir können das ja versuchen. Alles vier, alle zehn Ziehungen. Hältst du sichere Objekte mit mindestens vier Sternen? Dann können wir versuchen, sie zu bekommen. Ne? ja Das wäre die Sache mit Gatschas. Ne, hier kriegst du Waffen. Ne? ja, brauche ich das. Wer ist nicht so viele Charakter schon am Anfang? Haben wir ja, haben viel zu einfach. Ne? Ich überhaupt richtig. Ich glaube, gar nicht mal, Alter. Oh, warte. Da sind wieder so Elektrodinger. So, oh Gott. Dann ähm. muss ich aber mit ihr angreifen, das Ding, ne? Oh, Stufe 12. Jetzt das Spiel aber echt noch. ab, Ich habe noch so viele Erfahrungsdinger, die ich hier noch nicht ausgegeben habe. Aber brauche ich doch noch nicht, ne? mal, ja. qualität der ja, ja, ja, ja, Nein. Äh. Okay, rein da. No, wartet hier eine zauberin was nee. geht Was geht, hey, going to help me out too how kind of you don't hesitate to come to me if you need anything äh, was macht denn eine bibliothekarin bei den ruinen hm. good question well because jean trusts me so you should as well okay. hm. Na gut, gehen wir mal da rein. Oh Gott, mein Gott, ist die groß. und Da stehe ich einfach nur so, die steht einfach nur über mir. Na oh Gott. La. Ja. 30, weißt du, das, ist, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Wir können ja nur Level 20 erreichen, so wie es aussieht bisher, ne? Also wie kommen wir denn bitte hier auf Level 30 dann? Ja, scheint noch sehr viel mehr irgendwie weiter zu gehen, nachdem ich hier, weiß nicht, ein bisschen was gemacht habe, hoffentlich. Und hoffentlich wird das Spiel noch ein bisschen schwieriger, aber bisher ist hat die einfach. hier du okay, steuern wir dich. Cool. Eins, zwei, drei, vier. Warte, benutzt so Bücher. Okay, quick. Cool. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Ich oh hab für Schuhe an. Let's ride this wind current, shall we? Ich anders würde irgendwie bei ich nicht so Eisenstiefel oder tragen. So Come a little closer. Oh, hi. oh, ich kann so einen kleinen Blitz abfeuern, wenn ich gedrückt halte. You're in for a little shot. Okay, ich muss gerückt halten. Dann macht sie so einen super mega-Angriff. Okay. Muss er ja gucken, okay? sehen gesehen wir so. sind schon stufe oh. sieben so. also ich hoffe wirklich das spiel wird noch ein bisschen schwieriger, weil sonst ich mag gerne Herausforderungen, okay? Deswegen, das spielt die ganze Zeit so ein einfach ein bleibt. No ist das in dem Tafel kann nicht nur durch Drücken ausgelöst werden. Du kannst ja auch aufleinen, indem du sie gedrückt hältst. herausforderungen ja, den habe 20 Sekunden, kein Problem. Herausforderung ja, abgeschlossen. Cool. Ist schon auch für, ne? stadt ich das hier dafür? Komm. Ich streue das gelang. Das sind irgendwie wie so Dark Soul Zählen, die du irgendwie konsumieren kannst, um hoch zu leveln da bin ich mir nur halt ein. Okay. Noch mal den hier. Oh, ihr seid im Wasser, sehe ich gerade. ist die stromange leiten? leiten so hier durch den Boden. Oh, warte mal, da ist ein Explosionsding. Ja. Muss ich sagen, da sollte ich vielleicht weggehen von. Rüber. Rettig, meine ich. Oh, another wind current. Let's ride it up Ich weine mal, glaube ich. Ja. mal Luftangriff machen, aber dann habe ich gemerkt, warte mal, unter mir ist ja nichts. Okay, oh, jetzt muss ich ein bisschen zurücklaufen wieder. Ja. Oh, egal. Na, warte mal, hier kann man hier auch Sachen machen. Nee. Warte mal, was passiert, wenn ich die Dinger hier anmache? Ich kann ja eigentlich mit allen interagieren. egal ah. aus Dauer, bitte ah. muss ich ausgerechnet hier frecken war so ein tor ehrlich äh, eh. <lacht> Was das? Cool. You're in for a little shock. Oh der ist Chain lightning can be set off between electro charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers in terms of mysticism. I suppose you could call it a magical lightning rod. Oh ich muss schon sagen, ich springe da lieber nicht hoch. Und dieses Ding aktiviert sich nicht, wenn ich irgendwie von hier zweimal leer Taste drücke. Oh Gott, What? you've never seen a vision. Just where exactly are you from? Are you a hilly troll with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly trolls aren't exactly known for their smarts. And you? You'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Weil mich bitte. Was okay. Mal, dass wir so ein Dingen zum kaputt machen. Break it and we can head home and relax. Huh, the thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Was soll wir, standen? Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados. The God of Animo. The Dragon of the East, Stormterror, its real name is Devalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this storm terror business So now you know why Devalin is only able to channel three of the four winds power. Because it has been consuming itself from the beginning. Hmm. Warum verändert er sich überhaupt so? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself to become storm terror But why would one of the four winds Hate the city it was okay. <laughs> supposed to protect uh, As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud Here take this. It's a very old story from more than a century ago. Okay. so dann haben wir das schon mal erledigt mit dem tempel dann können wir ja also nicht ja, keine ahnung ne? wie geht es jetzt weiter wir sollten mal diese eine quest versuchen die wir bekommen haben aus der taverne den jack retten so, geht es uns wieder gut hier ja all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. sein. die ganze Zeit bei die übelst high, irgendwie. Kilo By the way, we obtained another Animoculus in one of the Four Winds Temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues habe ich einen bekommen der, Fremde, der dem wind fing den morgen ab abenteuer stufe 10 Okay. eine statue 7 opfer bringt neue hast du mir gerade gesagt ach ich kann doch gar nicht das machen wenn ich noch nicht meine abenteuer stufe erhöht habe oder was was spüre. Ne war jetzt richtig, oder? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Frage nach Details. Spüre Jack auf. Wir machen jetzt das mal. Mein Gott ist das weit weg. Da, so. haben wir doch bestimmt sie ne? in unserer Truppe. Heißt, sie kann schon wieder sachen ausrüsten uh, ist wieder meine verteidigung angriff elementarkunde was genau ist elementarkunde ja, der wert der elementar -Kunde ist so stärker als die freigesetzte elementarkraft ah, okay ich nicht einfach irgendwas wanderarzt und abenteurer goldkirche des abenteuers oh. mache ich aufs screen dauert immer zu lange und ich würde mir gern gedanken um die sachen machen mir könnte ich jetzt schön gleiten ne? da muss ich hin auf, auf und davon. Oh. gehen durch die Gegend zu gleiten ist schon geil. Aber oh ich glaube, meiner ausdauer reicht nicht. Wird schon klappen. Bin nur noch 10.000 Kilometer über die Erde. Was ist das denn da? Oh, Erze. Das sind das Erze? Sehen aus wie Blumen, weiß ich nicht. Egal, nee, sind Erze. Elektroerze oder was? Aua! Aua! Aua! Okay! Aua! Aha! Einfach von der Ferne, ne? Du bringst Stufe nicht 7. Oh, oh, die 2... Du mir jetzt erst, dass die Figur nicht während des wechseln kann. nur nach da? sofort sofort huch du stay cool bleib cool alter immer schön immer schön locker bleiben das hat aber nichts zu sagen oder im Zauberpack natürlich Ja, Schaden alles hier einzusammeln zusammen wird man einfach findet ne. Alter. Viel aus. Okay. Ich glaube sie macht einfach sehr viel mehr Schaden mit Einschlag ne? Ups. Deswegen gehen die Dinger mit Einschlag kaputt. So, ähm, wir machen mal diese Mission, weil wir schon auf dem Weg sind. Ehrlich. Ehrlich? Oh, ich hab's. Ah. Komm zu, ja. Darf ich baden? Oh nein. Ah. Das ja, so war ausnahmsweise damit getroffen. Okay, cool. Also, an Sachen wird mir hoffentlich ja nicht irgendwie ermangeln, ja wenn ich einfach alles einsam vor die blinde läuft. okay das sieht ein bisschen heftiger aus ich sollte mal da nicht hingehen ne? oh, warte mal, es regnet es kann regnet während es spiel oh. Oh ja. oh ah, okay. ich habe es ja irgendwann so Kletterpassagen passagen umgeben wird Nein, nicht schon wieder. Was hat das? Was ist sieht aus wie ich das Ding. jetzt eigentlich nur da rein, ne? wir ja nicht in die Quere, Leute. Wo nee. ah. oh, jeder klingt hier irgendwie so, als würden die irgendwie so tonnen schwer Rüstung tragen. So, das war ein Tempo, wo ich drin war, ne? wo ist das hier? 15. Ähm, hier. Ich werd ja wohl nicht treffen, oder Kollege? Oh Gott, die Mann bestimmt voll übel Schaden, ne? mich ja schon gegen 15 Gegner. Anziehen. Ich habe zwar gesagt, ich will ein bisschen schwieriger haben, aber auch ah, oh. das. Den... Nein, auch das. Den... Ballabgabe, okay. Ich könnte schnell von velvet sein aus Hi Jack Hi. das tut weh danke dir für mich ich dachte ich käme heute nicht nach Hause wie fühlst du dich ja, ist nur ein bisschen verletzt nur ein bisschen mir geht's gut im Lager habe ich eine Gruppe Helikopz entdeckt die sich dort gesammelt haben ich habe mir gedacht dass sie etwas im Schilde führen also bin ich ihnen gefolgt ich bin aber ihnen zu nahe gekommen und habe und sie haben mich entdeckt macht nichts aus oder aus mir bitte hilf mir die Helikos zu beseitigen es werden immer mehr wir müssen ihre Pläne vereiteln. Und ich kann mich um mich selbst kümmern. So muss ich noch mehr erledigen von denen? Oh. das? Sieht auch wichtig aus, aber lassen wir erstmal mal. Jetzt wird das Spiel schwieriger, aber jetzt nicht, weil Gegner an sich schwieriger werden, sondern weil die Level der Gegner voll krass jetzt sind. eine na, der Mann Nicht getroffen gerade. Mache ich eigentlich? habe, ich habe 2000 HP mit meinem Hauptcharakter. jetzt schon klappen, also. Auch okay, hier Dingens hier völlig Der ist Stufe 5. Was? But... der ist Stufe 15 auch. Ja Nein. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Okay, ja, jetzt wird es bisschen ungemütlich hier. Ich hab ein Ding da in der Mitte. Aha, Luftwagen. Oh. Ja, halt auf damit. Bis dann. Ja. Noch mehr Gegner. Ja. Aber ja. Ja. Oh das ist ein Dicker. Ja. Das ist Alter. Au, dieser Pizza. oder Oh, okay, ist gut. Ich bin aber echt wie bei das Tanzbären. Oh, Mercy. Ja. Oh. Ich eine Menge Charaktere ne? treffe Aber Pisa, die kommt so schnell auf ein zu einen Auftrag, wir alles am brennen ist er voll stattfetzt auch noch am neben Du, komm her. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! ist Jetzt den äh. ja 2000 P, ist doch keine Chance gegen Carlos. Ah. Ja, einfach mal so ein Level 15-Boss geplettet, ne? Ah, okay. ja das war schon ein bisschen schwieriger wir sind fast alle tot ich muss noch wissen wie man es wie man sich aber ich glaube ich weiß wie ich muss man zu dieser statu ne? okay. da muss ich zurück zur stadt ja okay dann wo ist dieser tempel des wolfs statue der sieben statue der sieben anemo Lass mal eingehen das war die erste statue die wir gefunden haben oder auch schon ein bisschen her äh, ja so kann man uns jetzt hier hochhalten oder so oder irgendwas opfer bieten statue anbieten ich habe zwei von denen ja, Komm. Dann können wir unsere passiven Fähigkeiten hier hochleveln, ne? das ja, muss ich nur mal heilen können, gerne. Sehen der Statue. Ah, so können wir uns hochheilen. Ja, gut zu wissen lädt mit der Zeit auch okay dann ist dann so eine Heilung damit man ja nicht weil nicht den ganzen Tag hier irgendwie hier sich hochlevelt oder irgendwie so was nehme ich an ne auf so. nee, irgendwie auf dem Weg ich weiß nicht da ist noch irgendwie was da kann man ja mal noch das Ding holen ne ich sage so eine Teleportationsstatue oder was auch immer ist. Weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Also lassen wir es. Halt. gehen wir zurück zur Mondstadt. Gut. Ich würde zwar gerne noch was die erkunde aber so langsam haben wir auch so ein bisschen erkundet, erkundet. Ne? ich hier schon wieder gesagt werde, gehen wir mal, machen produktiv produktives. Ich gerade echt dadurch HP verloren, mich ich darunter gefallen bin. Okay. Nee, da müssen wir. mehr nee, das ist die Quest, gerade erlebt haben, ne? Job, ne? Amendungsgruppe, Cyrus, ist, Kirchen. Oh Gott, ähm, Pirat, Schatz. Was gehört denn jetzt zu was? Eine einmalige Gelegenheit. Ich sagen, die machen erstmal klingt. Hey Jack. Ich nehme an, du hast sie besiegt. Ja, ist wirklich sehr stark. Wenn ich nur so herausfragen könnte, was? Ich kann ahnung ich würde auch gerne Legenden von Drachen töten und Welten rennen lassen, aber am Ende konnte ich nicht einmal einen Rudel Hillichholz besiegen. Aber jedenfalls ich, es ist es aber ich musste dich etwas fragen. Ich bin tatsächlich zum Tempel 1000 Binde gekommen, weil ich bald einen Abenteuer-Einsteigungstest mache. Ich dachte, die Einstufung wäre viel angenehmer, wenn ich dieses Mal meine Sachen vorzeigen könnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich nicht nur nichts dafür jetzt vorzeigen kann, sondern auch noch fast mein Leben dabei verliere. Da kann ich, bin ich bin's, nichts davon erzählen, ich sitze wirklich in der Tinte selbst. Mein sollte erstmal mal dran. Äh beeinflussen oh Gott, danke für euch ich verspreche ich werde in der zukunft nicht so rücksichtslos sein Okay. Heißer. <lacht> hast du nicht gehört oder da bist du ja wieder jack ist auch zurück aber er rumpelt etwas was ist denn passiert äh, jack hat sich tapfer geschlagen ist etwas mit ihnen gekämpft so hat er sich also verletzt nein nun tapfer in einer Sache, aber ich wünschte, er wäre mal ein bisschen nüchterner. Nur der lebende der Abenteurer ist ein echter Abenteurer. Reisner... Reisner... Was? Aber jetzt ein Codierungsfehler oder so gewesen. So, cool. war die Mission abgeschlossen. Wir kommen in der abenteuer -Delle. Machen wir das hier mal klingt auch so, als wäre irgendwie was nicht neben quest mäßig ne oh gott wir mal als erstmal mal so ich gebe mal ein paar ärzte bei dir ab ne? wie herstellen kannst. kann genau bestimmt nicht schaden ne? So. Oh, du. Hey, there's a lady over there waving to you. Oh. Let's go and see what she wants. Welcome to the Adventurous Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. You've had your eye on him? Has she been causing some mischief? Uh. Oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with him. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. You must accumulate adventure experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on Wait, are you saying we're, like, official adventurers now? Do not worry. The Adventurer's Guild does not charge a membership fee, or impose any kind of duties on its members. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. <laughs> New recruits these days certainly What? do not beat around the bush. Basically, the Adventurer's Guild rewards you every time your adventure rank increases. Hier ist ein New Members Gift für you. You will need to return here to claim rewards in the future. Okay, ah, okay. Belohnung einsammeln. Noch mehr von diesen Erfahrungsdingen. Alter. irgendwie zu viel habe ich dafür. Das ist hier für die Gatscha, glaube ich. ne? Okay, 60. Hm. Das Spiel gibt schon seit über neun Monaten, habe ich gehört. Ich dachte, das er ist jetzt letztens kurz vor kurzem rausgekommen. Irgendwie als den Switch-Trailer gesehen habe, angeblich hatten die hat vor neun Monaten schon angekündigt, dass für die Switch irgendwie ein Spiel rauskommt. Also, muss das Spiel ja über adventure <lacht> ne? handbook. Oh. Uh, because so a new member coming aboard is a momentous occasion a little ceremony is only fair it has a record of available commissions and rewards and it is also proof of your membership oh and one more thing sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank when this happens you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild okay impressive Like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Add Astra Abysosk adventurer. Uh with effort, we shall reach the stars and conquer the abyss. Oh, no F1 auch, okay. oh. also tägliche Sachen oder was? 15 überall verborgene Truhe stufe 8 Blüte der Fluss ist der hat <lacht> schnell kann ich da deutlich lesen. Nun das ist der Element, die durch Stangen will sichtbar werden, wo sie und besiege Gegner damit die Blüte ist. Verbrauchst du ursprüngliches Harz, kannst du unverpassbare Schätze bergen. Ich weiß immer noch nicht, was dieses dings hier Ist das, das hier? Ah, okay. Weil ich letztens irgendwie voll verballert habe, glaube ich. Noch eins, Aha. Kapitel 1 abgeschlossen. Ah, und jetzt, ich alles abgeschlossen habe, habe ich das bekommen. Was Kapitel. Also schon ja erledigt, fast weit 5 Gerichte zu Opfer. Eine Statue 7 im Gebiet vom Mond statt und reiche Stufe 4 dabei. Okay, Kyro Abgrund Magier haben wir da einen gesehen. Schon in Dings hier in Stärke eine beliebige Waffe auf Stufe 10 Kopfgeldjagd. Hmm. kosten fürs einzelnen oh, wer ist das denn fatui elektro sizin zauberin oh, den hier muss ich erledigen ne? vor eine quest wo ich nicht hinkommen wie groß ist die welt hier eigentlich ja okay Aber Wer weiß was hier noch alles hinzugefügt wird ne? das spiel ist ja noch relativ frisch das äh, ist das hier Herzlich willkommen, mal schätze hier sind ein Jahr und sehr wertvoll. Waren ah, auch suchen, zeig her ich weiß nicht, was das ist. Eine Königin, 1000 können, tausend, können in bestimmten Orte im Mondstadt gegen besondere Objekte eingetauscht werden. Was hm. sind so Set Sachen oder was ne? Geld. Okay. Mal erstmal jetzt sagst du mir alles dass ich das hier machen kann Ich darf dich einladen, danke. So no, habe ich schon mal was gekauft davon? Good hunters, fisherman's toast is the best. This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of good hunters? Why, Paimon would love to be your personal taster. Okay. Auf eine Fischerschnitte auf eine Fischerschnitte abgeschlossen. Äh, sprich mit einmal mit dir, aber will wir jetzt Windleiter sprechen. Hm. Ja, hat wohl Dieser Auftrag ist erst ab Abenteuerstufe 15 erreichbar. Okay, das ist gut, ehrlich gesagt. Dann kann ich wenigstens irgendwie erstmal andere Sachen machen. Warte. Verfolgen. Wo bist du? Dann kann ich schon mal mich anderen Sachen kümmern, ne? Ich ja sowieso erstmal mein Abenteuerlevel hochballern muss also Anstatt da rumzulaufen ne? Erstmal darüber klettern hm. So, oh, wo wartet denn ihr alles? Jemand wichtig Wichtiges. Ich bin mit den ganzen Leuten, okay. Ich möchte was erreichen, ich möchte Sachen erkunden und stärker werden und was weiß ich, was man noch so alles hier machen kann. Hi, bist du wenn hier drin? Du bist doch, bist doch bei mir, ja? This los, am wins your arrival must be the grace of the gods. If I may ask envoy sent by the Animo God to save this mere mortal could you spare a moment? Ew, cut it out mm, mir doch bitte, was I is. cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. please. Let us move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard just outside headquarters. Okay. Okay, ich Piratenschatz. Ups. schatz So, aber ich habe noch eine Quest. Ist ja auch hier irgendwo? Na, ist außen. Na ja, gut. Dann gehen wir da draußen. ein paar quests hier noch erledigen diese eine jagd sollten wir auch machen hier für dieses kapitel Ne, gleich den schaden irgendwann mal so Sehe ich irgendwo die quest von den beiden ne, nur die ich gerade aktiv habe ne? dann gehen wir jetzt mal zu ihr Und dann suchen wir den eintürm hinterm ritter ofer gesagt ne? irgendwo in der Nähe sein Mal los Ember na no, jetzt bin ich nass Hey Traveler, I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Mm, ich abhänge und fliege zu eigentlich ganz gut. <lacht> Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? Hmm, what's that? Oh, isn't it obvious Warum red ich eigentlich nicht have to legally glide in Mon am an geredet oh but we've been gliding for ages now this is the first we've heard about it wenn uns jemand anhalten können oh, yeah. oder you've been gliding all over the place everyone's noticed <lacht> <lacht> so you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Avonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam?! <sighs> what a pain in the butt! Then again... I'm sure you'll glide through it. I mean the whole city saw how well you flew the day that Storm Tear attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit, no taking off using an animal slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big thick books too, when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. Okay. <laughs> <sighs> The Knights of Favonius Gliding Manual does not sound like a fun read soll ich lieber mal anfangen Immer ihr Weg Okay the of wind Oh land, Birds that yearned for the sky had wings but no way to fly They asked the animal god How can we reach the heavens To which the animal god replied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 It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Okay Cool hmm. That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? Sieht aus wie eine Farbe. Huh. Anyway, let's go find amber. Okay. Wind, Tapferkeit und Flügeln, ja, verdammt, Wie ist es so. In Taywall zeigt uns gerne eine Meinung. Äh, gute Bewertung. Jetzt wissen alle, was ich auf YouTube guck. Nein, okay, und packt er mich denn einfach hier so ein Ding? Ey? Na, das war äh, ich muss jetzt hin. Da hat so. 850 meter äh, da und da hier erstmal ja wohl nicht so ups falscher knopf huh. zum glück hatte ich nichts peinliches auf gerade auf youtube <lacht> ne? Weiß nicht das ist aus wie stammt irgendwie hier Let's play. Ich guck sowieso nur Let's Plays auf YouTube, also. Ich ja, habe mir das Video noch nicht mal angeguckt. Heute. Was geht? Na? This place will do. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past. And I confide in you to keep it. Don't worry. My lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh. Hast du deswegen eine Augenklappe? Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather. Äh. And this is solid proof that we are related by blood. Ach Augenklappen werden jetzt schon sogar vererbt? My, how could you not know such common knowledge? <lacht> What? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Oh, ich mag schätze. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared. Billows howled And the clear skies were suddenly swallowed By raging winds With the might of the magic sword My grandfather went on to defeat a Hydra A silver-haired Banshee A wicked Abyss-Dragon But The immense power of the sword Enticed many more greedy pirates To avoid meaningless conflicts My grandfather hid the magic sword Gibt es wirklich achtköpfige Seeschlangen Und The world we live in is fascinating Holy moly! That's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands! We must get the sword before them! You just rest assured that we are here to help! Wow. Great! Please keep it a secret. Ich wait for mit. Hey, so ist nicht Wir über ein super Glaubst du das wirklich? Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The should know more about the ruins, right? an. Hier ein Schmetterling gefangen. Ja, kann ich so echt. Hier sind wir ja in der Nähe, ja. Warte mal hier. Oh, schreibt mich schon an? Bist du meinem Team? Ich würde gerne wissen. Arcadian. Can't say I've heard of it. Sorry, I'm still new here, so. But you can try posting a commission and see if there are any adventurers who know about it. That's a no, -no. no way. gesagt. Really? Well then, I'll keep a lookout for your treasure. Uh, I mean your Arcadian ruins. Great. Thanks. bye So. Ähm, wir suchen nach. Hm. Wir das die von the location Oh, Cyrus, weißt du, wo die verlorenen Arcadian Ruinen sind? Sie hat gesagt. Arcadian Ruinen. Ich habe sie nicht gehört. Danke für deine Intelligenz. Anyway. Wenn du diese find Ruinen findest, würde ich sie gerne sehen. Oh, uh, meine Intelligenz? Ja, super. Still keine no Klüfte. Anyway, we go meet up with first. okay. Da müssen wir noch mit Ember irgendwie so ein lizenz machen. Ne? Ich auch noch in diesem Part hier gern machen. Hm. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventures Guild and found... ...well... nothing. <laughs> that much is expected. Why is that? Oh, I only mean that, what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate Black Market Intel. It seems that someone does know about the Arcadian Ruins. Guy. Now, now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the whispering woods. Then what are we waiting here for? Ah, uh, Paimon und ich, wer Paimon und ich wir werden uns daum kümmern. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the night. So. Nope. okay gott wie weit das das ist nicht so weit ne Aber ich würde sagen wir sollen vielleicht erstmal das von links machen das klingt als würde das nun eine ganze ecke weitergehen irgendwie ich will vielleicht erstmal das hier machen das hier in der nähe irgendwo ist Oh Gott, ja, machen wir das. eine klingt als würde das noch irgendwie ein bisschen weitergehen. Jetzt müssen wir erstmal Informationen beschaffen. da müssen wir, weiß ich nicht, äh, den den Ort erstmal finden und so. eine Hi. du Reisen. Hast du lustig Geschichte von Vanessa zu hören? Vanessa. Vanessa. Ja, sich die große Heldin die Mondstadt befreit hat, eins war sie nichts weiter als eine Sklavin. Doch dann lehnt sie sich gegen den Adel auf und machte Mondstadt die Freiheit. Der Legende nach ist sie an dieser Stelle nach Celestia aufgestiegen, von wo sie aus nun als Göttin über Mondstadt wacht. Unter den Gelehrten besteht keine Einigkeit darüber, was dazwischen geschah. Doch alle Geschichten enden an dieser Stelle. Ihre Geschichte ist wirklich fantastisch oder nicht? Ihr Ganzes Leben war Widerstand. Das muss der Freiheitsgeist von Mondstadt sein. Nur mehr über Vergangenheit wissen willst, warum liest du nicht dieses Buch? okay irgendwann werde ich mir die sachen schon durchlesen aber jetzt nicht jetzt wir erstmal unsere flug letztens damit wenn ich illegal hier durch die welt fliegen die ganze zeit ja wenn wir noch von luftpolizei oder so angehalten oh, ich muss bestimmt da oben hin, ne? irgendwie äh. aber das ist ja so ein luft äh, und vier dritten. Ne? Mua, ha, wa. Liegst bitte? Danke. Na, reparen wir schon mal. Uh. Read through of the gliding manual, got all the rules down. Hier kann man sich einfach nicht merken. Oh, sounds like it was a real drag. I would know, I've been there. Oh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean though. Really? Hm. Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animal slime takeoff. Apparently, if you pop an animal slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not That's that illegal. story. <laughs> Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. Uh, what? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile, and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? Uh, uh... This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world reading that gave me the courage to glide to become an outrider and to become the gliding champion of Mondstadt. Uh, but anyway let's get back to the exam don't be nervous just glide like you're used to okay then you just need to follow the marked route to the finish Wenn ich so fliegen muss wie ich sonst auch wieso muss ich dann die Lizenz machen oh, dann fliegen weil hier sie hat ja, also, ja Jetzt wird ganz. Oh Gott. Okay. Gott. Na, wird ja wohl zu schaffen sein, ne? oh Gott. Ich tu die fast gar nicht erreichen, aber okay. Aha, boom. Wegen der, but it's no surprise given the way you handle your glider in a storm. sind zu nah. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Ich muss schon wieder laufen, ehrlich. All righty then. You heard her back to the city. Let's not keep her waiting. Na oh gut. Äh. Warum kann ich mich nicht? Doch, jetzt kann ich. Los, da kriegen wir heute in dem Partner. Warum nicht, ne? Oh, ja, hier. Äh. Okay. So, hi. Hey, hier, over here. zu I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Okay, kein ding. Okay, äh, ich will hoch. Und, und. So hat das noch gezählt. <lacht> Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy! you flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Fertig los. Oh, hier okay. Oh, komm her. Oh Gott, die Windmühle. <lacht> uh -uh. Ich mache doch meine Lizenz gerade. What's going on? Please show me your gliding license. Äh, Graf von Hoppler hat sie gefressen. Papiere, der Flugschein? It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the Cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact. And, but he escaped Oops. with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Das ist ein Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ob hm, ich die Quest noch erledigt krieg. Das ist ein komischer Folge, Folge den komischen Vogel. Wie weit ist denn das Lats? Oh, das ist auch gar nicht so weit. Wir sind der schnell entkommen, wenn er noch hier in der Nähe ist. Oh hallo. Kann ich mal in der Luft. So, bei ihr war da auch irgendwie begleiten, ne? mit Weniger Ausdauerkosten wegen irgendwie so was. Oh Gott. Ähm. Äh. Yeah, yeah. Oh. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Wait, What do you think this is? It looks like a broken tree branch. Oh, I'm on It's from a frame of a wing glider. Therefore, there are no elemental traces on it. Ah, oh, it looks like it's just a plain old tree branch. I see it. Hmm. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. Oops. Uh, what is it? Here. Yeah. Hey. Do, oh, come here was left by strange bird or an animal slime. Animal slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stumps on one to take off. Hmm. How do we know if this was left by raptor or an animal slime? That's all I got exact. Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on. We should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like it sounds like there's Oops. a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Okay, klang eher nach einem Monster, aber okay. sage ja nichts Ihr habt ja schon Ahnung, ne? Das sind schon Level 12 Gegner. Hey, ja. Uh. So da. Cool. So da. So da. So Ausrüstung hier So hochleveln und So So welche Charaktere? weil langsam kommen mir alles so Level Thank 10 goodness, Gegner. The Knights of Favonius have arrived. The Hilly Churls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the Hilly Churls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly Churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the Hilly Churl camps around these parts. It's a small camp, not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Hmm, now, who does that remind me of? me? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny-looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? Uh, I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Okay. Oh. Oh, was? What? Oh, was? Was ist das? Oh! oh. Da kann man auch mit Wind verbinden. Ja, yeah, was? What? Yes, Pitch. the wrong test subject the judging from the type of wind gliders they've got i'd say this lot is with raptor I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down. That's for sure. keine weiteren Elementarspuren? spur Raptor must have realized the markings would give away position and set his minions to slow us down. That way when the effect wears off, he can make his escape. Ach, da müssen wir sogar rein. Oh mein Gott. Aber ich bin noch nicht so stark. Oh. Leute. kann ich noch nicht rein. Ich sollte alle meine Charaktere auf Level Dings hochballern. Auf Level 15 oder so. Oder Level 10 mindestens. Sind wir überhaupt 6? Ja, okay, von 20. Also, ja, sie ist nur Level 1. Na gut, dann würde ich sagen, was das für diese Folge im Moment, ne? weil die Sachen sind hier doch ein bisschen schwieriger als was ich hier noch machen kann. Wahrscheinlich ne? kommen wir nur Sachen von Level 10, 15 und so. Deswegen ja, weiß ich nicht. Mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen hochleveln ne? und erfahrungspunkte und so verballern für meine charaktere und anders habe ich auch nicht ne das von dings hier von ein typen da kann ich noch nicht machen weil level 10 der kann ich auch noch nicht machen weil hm. das können wir noch machen aber... okay, das direkt hier kommen Machen wir das noch. Was? Was? Was? shop haben wir auch gesehen, meine ich. These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? Sieht alles sehr extra no aus. need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animal sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? <laughs> machen wir das mal? Oder auch nicht, weil ich noch nicht weiß, was das hier alles ist. Nun, das sausen den Das hier bauen wir glaube ich für Dingens für weiß ich nicht. Ich glaube für um die Fähigkeiten hochzuleveln hier so all over also if you find yourself short just keep exploring was wirklich was die siegel wir knutz als schmuck could be more beautiful than a gift from the animal archon okay you got me it's actually more complicated than that but it's easier for people to understand if i just say it's for decoration obviously the reason i need animal sigils is because they have properties that other materials cannot provide Sag Bescheid, wenn du damit fertig bist. <lacht> of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Do you come again soon and bring me lots and lots of animo sigils next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventure. Okay. Laut Auftrag abgeschlossen. What is the what? No, Paimon, hast du noch irgendwas? Ne. Ja, wir Level 15, wir brauchen... Da äh, äh, wir auch Level 15. Also nehme ich mal an, Level 10 sollten wir mindestens hochleveln. Abenteuerrang. Ja, also im nächsten Part werden wir genau das machen, ne? So also random hier durch die Gegend laufen. Wir haben ja noch hier diese Dinger hier, warte. Das hier. Kann man ja auch noch machen. Stark eine beliebige Waffe auf Stufe 10. Das machen wir dann alles im nächsten Part, wie ich sagen, ne? weiß nicht, wo wir diese Dinger hier finden, aber werden wir auch schon irgendwo kriegen. Das für ich muss mal erledigen. Also ja, da sind wir noch beschäftigt im nächsten Part, nicht ich sagen. Und ja, ich, meine, ich werde dann wahrscheinlich screen hier die Charaktere alle mit diesen Büchern hier auf Level 10 hochleveln, damit wir schon mal das Level haben. Und ja, irgendwie hast du jetzt, Ach, nee, das ist ja eigentlich sie. Und ja, dann sind wir für diesen Part erstmal fertig. Ne? Gut. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr dann lasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.